Irgendwo im Elektroladen, <lacht> äh, sage ich jetzt einfach mal. Hallo Leute, mein Name ist Sean Artens. Ich bin Gitarrist und Sänger aus dem schönen Sauerland, aus Letmate und unter anderem tätig bei Chris Kramer, Beatbox und Blues in diversen ja, Coverformaten und auch Solo unterwegs unter Sean Artens Solo. Genau. Und mein Name ist Michael Meyer. Ich bin äh, vorwiegend Schlagzeuger und Percussionist viel mit verschiedensten Formationen unterwegs, teilweise als musikalischer Leiter auch äh, für verschiedene Musical- oder Popproduktionen. Ja, und äh, wir sind heute hier, um uns äh, über Kabel äh, zu unterhalten. Ja, ganz genau. Wie ist das so bei dir? Weil ich bin ja jetzt Gitarrist, das heißt, äh, ich benutze die Kabel ja etwas anders als du. Wie ist das bei dir als Drama? Wie benutzt du die Kabel? Beziehungsweise wie waren auch so deine ersten Live-Erfahrungen jetzt mit den kabel ja, äh, viele denken natürlich immer, was machst du als Drummer überhaupt mit Kabeln oder was interessiert dich das äh, überhaupt. Aber tatsächlich sind für mich Kabel äh, ganz extrem wichtig und habe äh, da auch gerade in der letzten Zeit, jetzt äh, seitdem ich äh, die Kabel von Cordial mhm. nutze, das, die Unterschiede einfach bemerkt. Äh, gerade dadurch, dass ich äh, sehr viele Mikrofone nutze, die äh, Phantomspeisung zum Beispiel erfordern. Ja. Ähm, und da ist es halt so, dass sehr schnell Knackgeräusche, äh, unangenehme Brummlaute etc. entstehen können, wenn man halt keine hochwertigen Kabel verwendet. Und äh, da bin ich wirklich sehr froh, gerade bei den XLR-Kabeln von Cordial. Das sind halt äh, wirklich... Auch hochwertige Neutrik-Stecker dran, äh, da habe ich wirklich keine Probleme mehr. Also mhm. kein Knacken mhm. mehr, kein unangenehmes äh, Brummen etc. Egal, was für Mikrofone ich verwende. Die ja, äh, ja. sind wirklich zuverlässig, was mir natürlich auch wichtig ist, weil äh, wenn ich auf der Bühne alles gebe und das Signal wird aber nicht so übertragen nach vorne... Oder vielleicht auch unterbrochen durch genau. irgendwelche Knacksagen. Ja, Dann, das, das muss ich sagen. Ja, das habe ich auch als Gitarrist... Ähm, ist bei mir natürlich das Pedalboard auch am wichtigsten. Und äh, da habe ich jahrelang auch immer irgendwelche Patchkabel genommen, die ich gerade so finden konnte. Und jedes Mal, wenn ich dann live gespielt habe, habe auf ein Pedal getreten und das war irgendwie, das Kabel kam in Bewegung, war auf einmal das Signal weg oder sonstiges. Und ähm, jetzt vor kurzem habe ich von Cordial die neuen äh, Patchkabel bekommen. Die gibt es in drei Ausführungen, 15, 30 und 60 cm. Und die haben sehr, sehr flachen ähm, äh, Winkelklinkestecker dran. Und habe das ganze Board damit ausgerüstet und seitdem habe ich wirklich keine Probleme mehr. Also die funktionieren einfach und sind rotauglich sieht man auch sehr massiv, also kannst du quasi mit dem Auto drüber fahren. Ja und das ist genauso, wenn man wirklich in der Live-Performance ist und die Live-Performance wirklich lebt, dann muss das Equipment einfach funktionieren. Und da ist halt das Kabel ein sehr großer Bestandteil und sehr wichtig und muss funktionieren und das ist mit Cordial auf jeden Fall gewährleistet. Ja, de definitiv. Ich sehe gerade, du hast halt hier auch fernab von äh, dem Patchkabel auch äh, Winkelstecker an den genau. äh, Klinkenkabeln, ja, die richtig. du nutzt. Ähm, richtig, ganz genau. Ähm, warum nutzt du die äh, mit den Winkelsteckern? Ja, Frage das ist doch mal. <lacht> Also es variiert bei mir so ein bisschen. Also wenn ich Strat spiele, tatsächlich habe ich meistens die gerade, das gerade Ende, mhm. weil der Winkelstecker hängt dann immer okay, so ein genau richtig. Aber da, dadurch, dass ich hauptsächlich ähm, Les Pauls spiele und gibt es artige Instrumente, wo wirklich der ähm, Input für das Kabel auch an der Korpusseite ist, benutze ich immer die Winkelstecker und das ist total super und ja, meistens auch tatsächlich, das ist jetzt das Standardkabel mit dem Standardstecker, meistens benutze ich aber auch noch die Kabel mit den äh, Silent Plugs. das heißt, mhm. wenn ich dann wirklich ähm, mal nicht gemutet habe, kann ich trotzdem das Gitarrenkabel ziehen, ohne dass irgendwelche unangenehmen Knackser fürs Publikum auch entstehen, weil das ist dann oft so ein Erschreck. Erschreckungsmoment fürs Publikum, wenn man wirklich das Gabel zieht und es macht Geräusch und das hast du ja mit den Zahlenplattstecken ja. so also gar nicht. Ne? Das äh, macht Sinn. Genau. Ja, Ich äh, frage deswegen, weil ich äh, diese Winkelstecker auch sehr gerne benutze, gerade bei mhm. äh, den Instrumenten, sage ich jetzt mal, die bei mir in Bereichen aufgehängt sind, wo sich eventuell auch Mitmusiker äh, bewegen. Mhm. Ich habe zum Beispiel am äh, Percussion Set oft ein äh, Edwan-Modul. Noch für, ich sag mal, zusätzliche Effekt-Sounds yeah, etc., yeah, yeah. wo ich zum Beispiel auch äh, die Winkelklinkenstecker verwende, einfach damit auch kein Kabel quasi auf die Bühne ragt. Äh, das, das ist äh, wirklich von, von Vorteil. Ähm, ich habe das tatsächlich damals schon erlebt, dass äh, ein Sänger auf den Riser gesprungen kam und äh, an dem geraden Stecker dann wirklich, ich sag mal, das ist natürlich nicht viel, aber es macht aber schon was aus, ob ein raus. Stecker wirklich auch gut verlegt werden kann genau und genau das habe ich auch Bekommen bei meinem sagt, dass es robust ist vor allem ja beim Pedalboard habe ich das genauso da gehe ich auch grundsätzlich am Ende beim letzten Effektpedal mit Winkel raus weil beim Gran hängt da meistens noch irgendwie drei, 15 cm hängen über und wie du schon sagst dann bleibt da einer im Kabel hängen. habe ich auch schon erlebt hat mir das Kabel rausgezogen und der Klang war weg und das kann dir natürlich mit Winkelklinke so gar nicht passieren ja jetzt haben wir ja meistens also jetzt gerade haben wir ja viel über ähm, XLR und auch Klinkenkabel, quasi so das Wichtigste für uns äh, Musiker jetzt gesprochen für dich als Schlagzeuger und für mich auch als Gitarrist. Was sind sonst noch so Produkte ähm, von Cordial, die du nutzt? Also gibt es tatsächlich noch einige äh, Produkte, natürlich neben den XLR-Kabeln. Äh, Mit Sicherheit äh, hängt das Ganze auch damit zusammen. Äh, nutze ich zum Beispiel auch, um ein bisschen Ordnung auf der Bühne zu haben, eine... Stagebox von äh, Cordial ja, ja, ja. also eine Subsnake, äh, ja, ich nutze das als Subsnake, also als Unterverteilung ja. an meinem Percussion-Set, um einfach nicht mit, ja, äh, sechs Kabeln oder sieben Kabeln äh, über die ganze ja. Bühne laufen zu müssen ja, und die verlegen stimmt. zu müssen, sondern ich bin wirklich ein Fan äh, von, ähm, ja, kurzen Kabelwegen von, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Ordnung auch äh, am Set, was die Kabel angeht. Ja. Äh, also ja. ich sag mal, wenn ich eine äh, ne, ne Kabellänge benötige ja. äh, von dieser ähm, oder vielmehr von meinem Mikrofon, zum Beispiel am Percussion Set, äh, was von der Conga runterläuft in diese Stagebox, dann brauche ich eine Kabellänge von zwei Metern etc. Mhm. und halt keine zehn Meter. Äh, so. Und, äh, so nutze ich, wie gesagt, diese Subsnake, und gehe von da aus dann halt wirklich nur noch mit kurzen Kabellängen, Direkt Stagebox, wie ich das brauche, um diese Ordnung ja. halt auch zu haben. Ja. Ähm, genau, und äh, ja, ich mal, da können wir ja gleich, glaube ich, auch noch mal drauf zu sprechen kommen auf Kabellängen. Ist für, äh, einmal kurzes ja. Stichwort Ist für mich auch ganz wichtig, weil ich auch zu Hause jetzt äh, mein eigenes Homestudio habe. Und da habe ich das tatsächlich auch mal gemacht. Da habe ich dann quasi auf zwei Ebenen äh, mein Studio verteilt, habe quasi bei mir auf dem Dachboden habe ich ähm, eine Gitarrenbox hingestellt, um die abzumikrofonieren und habe quasi eine Etage drunter dann meinen, Auf äh, meinen Kontrollraum gehabt zum Abhören und habe mir dann auch die etwas größere Stagebox von Cordial, die mit den, ich, ähm, mit den 16 Kanälen glaube ich, die habe ich mir direkt hochgelegt mit so einem dicken P äh, Bulk und hatte dann nicht 1000 Kabel irgendwie im Hausflur hängen, sondern wirklich nur, ja, ein Kabelstrang und fertig. Das war, hat mir die Arbeit sehr erleichtert, das muss ich sagen. Also deswegen, also auch nur positive Erfahrungen gemacht mit dieser Stagebox, definitiv. Ja, das, das glaube ich. Wie gesagt, ich bin da auch super zufrieden mit, wenn ich überlege, dass ich hier jetzt bei der jetzt zum Beispiel halt im Prinzip acht Inputs und vier Outputs habe. Das heißt auch da nicht nur die Kanäle, die ich sag mal von mir abgenommen werden und nach vorne gegeben werden zum FOH-Platz oder halt an das Mischpult, sondern auch meine Rückwege, die ich zum Beispiel für ein In-Ear brauche oder für einen Monitor, die kann ich, die habe ich gleichzeitig auch noch so, dass ich hier im Prinzip, wenn ich jetzt ein Stereo-In-Ear-System fahre, habe ich gleichzeitig auch die Kabel noch direkt bei mir äh, Ach Achso, du hast nach, ach, ich ja... Ach, also exakt! Ja, genau, also diese äh, Stagebox das hat, wie gesagt, die hat acht Inputs und Vier Outputs, ja, also im super. Prinzip vier Wege, die ich als Rückwege nehme für mein ja dann da, zum Beispiel. Das ist natürlich super. Das ist ganz. Das ist geil. Und kannst du dann den Sound selber direkt am, am Percussion Set zusammenmixen? Ohne quasi. Wenn ich einen Submixer ja. hätte, ja. würde das auch okay, noch gehen. Okay, aber ich also kriege zumindest, ich, ich sag mal, ich kriege im Regelfall den gemixten Sound von vorne. Okay. Aber okay, ich ja, spare mir auch da wieder zwei, ich sag mal, 20 Meter XLR-Kabel, ja, weil wir halt im Prinzip mit dieser äh, sub -Snake oder mit, der, äh, mit dem Multicore ja, äh, klar. sowohl meine, ja, wie gesagt, meine Inputs als auch meine ja. äh, Outputs über die Bühne verteilen. Das, das ist natürlich super. Ja ja klar, nein, das, das erleichtert die Arbeit schon ungemein. Definitiv. was keine 1000 Kabel mehr auf der Bühne liegen und sowas. Bei mir ist immer alles ordentlich. Ja, richtig, richtig. Ja, bei mir auch immer. Also das ist bei mir auch immer das Wichtigste. Ich mag das gar nicht irgendwie 1000 Kabel irgendwie und dann kommt da noch eins raus. Das hatte ich früher immer und mittlerweile bin ich da auch sehr, sehr puristisch und sehr ordentlich. Ja, Definitiv. macht sich vor allen Dingen beim Abbau noch immer äh, ja, das positiv Man. bemerkbar. Man, Man kann der erste sein. Nicht ein Kabelsalat ja, auf dem Gitarre verlässt. Ganz genau. Ja, ansonsten wie gesagt, bei mir ist das als Gitarrist noch wichtig. Also ich benutze wirklich an allen Quellen. Ähm, Kordialkabel, zum Beispiel halt auch als Boxenkabel, ist für mich mhm. ganz wichtig. Ähm, in diversen Längen, also meistens, wenn ich, wenn ich ähm, auf der Bühne bin, habe ich meistens relativ kurze Boxenkabel, Gut, jetzt habe ich hier 6 Meter. Ähm, zu Hause auch manchmal, wenn ich dann aufnehme und wirklich eine Box im anderen Raum stehen habe und dann aufdrehen möchte um im Kontrollraum quasi nicht diesen Übersprecher von der Box zu haben, dass wirklich alles ruhig ist und ich wirklich hören kann, was kommt wirklich aus den Monitorboxen raus. Da benutze ich dann auch schon mal so ein 20 Meter Boxenkabel und kann die Box wirklich überall zum Live-Wesen meiner Nachbarn, aber trotzdem überall hinstellen und abmikrofonieren, was echt super ist. Ähm, wie ist das bei dir so im Bereich Home Studio, wenn du zu Hause aufnimmst? Ähm Ähnlich oder genau? Ja, okay. da okay. nutze ich tatsächlich auch äh, ausschließlich Kordialkabel. Ja. Ähm, und ja natürlich auch in anderen Bereichen wir hatten uns äh, letztens ja schon mal drüber unterhalten äh, auch über Kopfhörerverlängerungen ja. etc. Ja, genau. auch die genau, nutze genau. ich ja. äh, im, im ja. Studio ähm, die sind unverzichtbar also die sind wirklich genau und äh, bis hin so. zu äh, ja halt verschiedenen Adaptierungen die ich jetzt weniger im Studiobereich brauche aber auch da äh, ich habe halt wirklich ich sag mal äh, eine Vielzahl an äh, Kabeln, die ich dann auch immer mal wieder benötige, sowohl live als auch im Studio, weil man doch, mhm. dann doch wieder irgendein Gerät anschließen muss, was dann äh, andere Anschlüsse mit sich bringt. Und ja. Äh, ja. so ist die Vielfalt, die ich nutze an Kabeln von Cordial, ähm, wirklich sehr groß. Und äh, Was auch super das, äh, ist. Das War Gute ist halt, ja. Cordial bietet halt diese Vielfalt Richtig. halt Richtig. auch. Das also ist ich alles. bekomme alles, was ich benötige äh, bei Cordial. Ja. Es gibt eigentlich keine Grenzen und ähm, selbst wenn es mal ein Kabel nicht genau so gibt, wie ich mir das vorstelle, dann bietet Cordial ja sogar auch noch, äh, ich sag mal, den Custom Service und hm. die Meta äh, ja. an. Ja. Das äh, ist schon sehr äh, gut ausgecheckt das ganze System bei Cordial. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben das auch teilweise live. Wir benutzen Metronom auch und das steuern wir über das iPad. Und da waren wir dann auch überlegen, wie kriegen wir das iPad jetzt in die Anlage rein? Und da habe ich dann auch von Cordial das Y-Kabel mit dem Mini-Klinke-Stecker. Gibt es auch in allen Ausführungen, mit großer Klinke etc. Mhm. Und halt mit zwei ähm, XLR äh, am anderen Ende. Die sind auch super und lassen einen halt einfach nicht im Stich. Das finde ich das Schöne bei Cordial, die funktionieren einfach die Kabel. Genau. Ja. Ja. Und gerade äh, bei Kabeln, wo ich halt noch öfter als bei äh, den XLR-Kabeln schlechte Erfahrung gemacht habe in der Vergangenheit. Ich glaube, jeder schon mal äh, diese zum Beispiel von dir angesprochenen Mini-Klinke-Kabel, Schinsch-Kabel etc. Das ist immer der Klassiker-Kabel, äh, die man irgendwo, ich sag mal im äh, äh, ohne da jetzt böse äh, abwertend, aber äh, irgendwo im Elektroladen äh, sage ich jetzt einfach mal irgendwo gekauft hat. Ähm, ja. Äh, man hat das Gefühl, die halten zweimal, dreimal. Ohne Zugentlastung, ohne dann alles. Da zieht man zweimal dran und dann ist ein Knackser drin, dann bricht irgendwie eine Lötstelle raus. Oder man hat direkt schon von Anfang an kalte Lötstellen, genau. die direkt schon gar nicht funktionieren. Ja, das sind alles so gute Und, und ich äh, nutze zum dann. Beispiel äh, hier dieses Kabel mit Chinch auf XLR. Mhm. Ähm, ja teilweise indem ich oder bei äh, ja, einer gewissen Art an äh, gigs die ich äh, zwischendurch spiele und zwar äh, wenn ich äh, clinics oder äh, auch solo drum shows spiele das kommt immer mal vor dass mhm. ich äh, für äh, solo performances äh, gebucht bin bei ja, Veranstaltungen ja. wo dann teilweise halt auch nur ein DJ Pult äh, äh, zur verfügung steht so und da hat man nämlich schon das problem ich gehe aus meinem Mini-Mischpult raus und muss irgendwie auf dieses DJ-Pult. Und diese DJ-Pulte haben teilweise dann nur chinch anschlüsse Ja, alles klar. Und dafür habe ich dann, auch da liefert Kordial genau das richtige Kabel. Ich gehe mit XLR-Steckern zuverlässig ja. aus meinem Pult raus und habe hier wirklich, ich sag mal, robuste Cinch-Stecker, die ich dann halt ja. auf das DJ-Pult aufstecken Ja, Die Produktvielfalt kann. ist definitiv unschlagbar. Ja, zum äh, Thema Produktvielfalt. Ja. Würde ich hier auch noch mal drauf zurückkommen, äh, wo du vorhin schon sagtest, Y-Split. Ja, ja, ja. Auch ein sehr hilfreiches Tool, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, äh, Solo-Shows äh, unter, ich sag mal, nicht bühnenähnlichen Bedingungen, ja. sprich Kanalmangel, also stehen hm. wenig Kanäle zur Verfügung, ich möchte aber trotzdem meine zwei Mikrofone an zwei verschiedene Kongas positionieren etc. Ähm, da habe ich tatsächlich äh, dann zwischendurch immer diese Y-Kabel im Gepäck. von ah, Die sind Al. super. Ja, alles klar. So, okay. dass ich im Prinzip, ja. Ja. auch wenn man sagt, der Optimalfall wäre natürlich zwei Kabel, zwei separate Imput, Kanäle zu nutzen. Aber ich sag mal, für den Notfall hatte ich das immer schon mal oder auch, ich sag mal, wenn ich im Ausland... Ja. Äh, unterwegs bin, ist das immer so, ja, ich sag mal, mein Notfallhelfer. Äh, Wenn ein Kanal zu wenig ist ähm, ja, oder zur Verfügung ja. steht, percussion habe ich diesen Y-Split und schon gut. kann ja, ich meine zwei Mikrofone auf einen Kanal stecken ja. und habe dann halt wirklich auch ein Close-Miking an meinen äh, Percussion-Instrumenten, wie ich es gewohnt super, auf jeden Fall. Ja, ja. wie äh, gesagt, für allen für alle ihr ist wirklich was dabei ne, im Produktsortiment von Cordial, definitiv. Also sowohl für mich als Gitarristen, als Drummer und für jeden anderen auch. Und ja, wir sind sehr stolz drauf, Cordial endorser zu sein und auch zur cordial familie zu gehören. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Sean Atens. Und Michael Mayer. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und bis ganz bald, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Ciao.